Ja Leute, ich bin wieder da. Hier ist das Drachenhölle. Ja, das ist eine Comedy Dorf, ja? Comedy Dorf Leute, ja, wie ihr so seht. Ist voll leicht. Ja. Was machen wir denn jetzt hier? Comedy Dorf. Momedy Dorf. Okay, wie greifen wir jetzt an? Tak -ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta. Das ist halt ta ta ta ta ta ta ta ist da. ta ta ta ta ta ta Drache. Ist da am Start, Leute. Diese Big Drache mussten wir auch mal Bumsi Bumsi machen was können wir gegen diese Big Drache machen Big Drache äh, stirbt Big Drache wird mal bumsen ja so ist es gut so wie ihr seht diese Dorf war auch locker das war Comedy Dorf Comedy Show Dorf Leute so habe ich dieses Dorf schnell platt gemacht ta Tag ta. Tag, Tag das war's. so schnell ging das Aber diese Drache war sehr geil. Muss sagen. Dann mal los, Leute. Ciao, Leute. Hadi, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch nicht vergessen. Ciao.